Herzlich Willkommen. Heute soll es darum gehen, warum Yahoo manchmal die bessere Alternative zu Bing ist. Cecily ist frustriert. Jetzt wollte ich extra mal mit Bing suchen, damit ich andere Ergebnisse bekomme als mit Google und so. Aber ich kann mir das nicht merken, diese ganzen Sachen, welche Befehle funktionieren wie und die Operatoren und was kann man kombinieren, wer soll sich das alles merken? Tja, lächelt Amina, du kannst ja statt Bing Yahoo benutzen. Bei Yahoo gibt es die erweiterte Suche. Und schau mal, das ist total klasse, das ist hier ein sehr ausführliches Formular. Da kannst du alle möglichen Sachen miteinander kombinieren und es wird dir erklärt, wie das funktioniert. Sogar der Befehl FileType ist hier unten in einem Aufklappmenü. Und du kannst überlegen, ob bestimmte Begriffe im Titel vorkommen. Das ist schon ziemlich ausgefeilt und funktioniert ziemlich gut. Yeah! Das mache ich. Halt, stopp. Dafür brauchst du tatsächlich gezielt diese URL hier. Und jetzt, jetzt kannst du loslegen. Danke.